Schlageloses Bezahlen ist ja eins meiner Kernthemen und ich bin heute hier in Dortmund bei Backwerk und spreche mit dem Thorsten einmal über dieses Thema. Thorsten, grüß dich. Ah, nein, nein, nein. Ich bin jetzt hier in einer Filiale vom Thorsten und stell du dich doch einmal kurz vor. Gerne. Äh, mein Name ist Thorsten Wolf, ich bin ähm, Franchise-Nehmer bei Backwerk und betreibe ähm, mehrere Backwerk-Filialen in den Städten Wuppertal und Dortmund. Hallo Thorsten, Hallo. wir sind ja hier bei dir im Backwerk in Dortmund. Ja. Und ähm, ich bin einer, der zahlt halt alles theoretisch mit Karte oder jetzt mittlerweile halt eigentlich schon mit Apple Pay, wenn es geht. Ja. Zurzeit kann ich hier praktisch mit allem zahlen? Du kannst hier mit, äh, mit, mit nahezu jeder Kreditkarte zahlen, mit, äh, mit Maestro-Karten und natürlich auch mit Apple Pay. Ja. Okay. Ähm, und ähm, nutzen Leute das? Ähm, der, der Anteil der, der Kunden, die äh, Kartenzahlung nutzen, ist in den äh, letzten Monaten äh, kontinu kontinuierlich gestiegen. Ähm, wir liegen so je nach Standort im Bereich, äh, im Bereich zwischen 5 und äh, 10 Okay, und ähm, das heißt, er ist gestiegen und sind das jetzt eher jüngere Leute? Das wäre jetzt das Klischee, wo ich denke halt, der weiß nicht, der 16-Jährige zahlt eher mit Karte oder vielleicht auch direkt auch schon direkt mit seinem iPhone, anstelle halt, weiß ich nicht, der 45-Jährige oder die 60-jährige Oma. Ja, also es ist ähm, sicherlich so, dass, ähm, dass, dass der größte Teil der, der Kunden, die mit Karte zahlen, äh, jüngeren Alters sind. Ähm, es ist aber auch äh, verstärkt zu beobachten, dass, dass Menschen älteren Alters äh, mit, mit Karte zahlen. Ähm, häufig hat das auch was zu tun, wie, wie technikaffin Menschen sind. Also ich würde mal behaupten, je technikaffiner Kunden sind, desto häufiger zahlen die auch mit Karte. Und ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, eigentlich kann ich mit fast allem zurzeit bezahlen, ja. aber es war ja bestimmt nicht immer so. Also, hab, also seit wann hast du den Laden hier, sagen wir mal den ja. Standort mhm. und konnte ich schon direkt am Anfang mit Karte zahlen mhm. oder hat sich das entwickelt? Also der Standort hier äh, in, in Dortmund, äh, den habe ich eröffnet Ende ähm, 2011, also vor, vor rund acht Jahren. Ähm, anfangs war nur Barzahlung möglich, ähm, dann ist vor, vor etwa zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, haben wir die, die Backwerkkarte eingeführt, ähm, deren, deren Erfolg aber ähm, überschaubar ist, ähm, was natürlich ein isoliertes System ist. Ähm, und seit, ähm, seit rund anderthalb Jahren ähm, akzeptieren auch nahezu alle Backwerke deutschlandweit ähm, Kartenzahlung, wie, wie, wie ich gerade beschrieben habe. Also, die Backwerkkarte existiert immer noch? Die existiert weiterhin, wird aber hauptsächlich ähm, dazu benutzt, um, um Punkte zu sammeln. Also, wir haben ein Bonussystem: für jedes Heißgetränk ähm, gibt es einen Punkt. Und äh, wenn man zehn Punkte hat, gibt es ein Heißgetränk kostenlos. Dafür wird die hauptsächlich genutzt. Ja. Okay, und im Prinzip bedeutet das, also zur Backwerkkarte hatte ich in meinem Blog von einem Jahr halt auch schon mal ja. was geschrieben. Ähm, dass die Leute aber auch die Backwerkkarte als Loyalty-Karte benutzen können, aber dann meinetwegen halt mit einer Mastercard bezahlen. Genau, es gibt bei der Backwerkkarte eine Zahlungsfunktion. Man muss die Karte dann halt aufladen. Das wird aber relativ selten genutzt, sondern wie du es gerade beschrieben hast als Loyalty-Funktion wird sie sehr häufig genutzt. Ja. Okay. Und eigentlich der Grund unseres Gesprächs, weil wir reden ja öfter mal halt auch über solche mhm. Sachen wie ja. mobile Zahlungsmethoden, ist, dass du ja gesagt hast. Dir ist es eigentlich lieber, dass Leute mit Karte zahlen. Absolut. Weil da glaube ich, du hast sogar gesagt, in perfekten Welt würden alle mit Karte ja, zahlen. Ja, definitiv. Das geht ja eigentlich konträr dem, was ich äh, auch total oft lese und höre, dass halt gerade kleinere Händler, und ich meine, ein Backwerk ist jetzt nicht klein und du hast ja auch mehrere Filialen und alles, ähm, aber im Endeffekt halt, wir reden ja von kleinteiligen Sachen halt, weil ich nicht, was kostet mich hier so ein Brötchen? Zwischen, zwischen 1,60 Euro und 3 Euro. Ja, oder ein Getränk. Das sind ja alles Kleinstbeträge, wo halt sofort jeder gefühlt aufschreit: Uh, das rechnet sich, das ist viel zu teuer. Ja, das, das stimmt. Ich denke, dass es aber ähm, liegt, liegt in der Historie begründet, dass, dass Kartenzahlungen bzw. Die, die, die Akzeptanz von Kartenzahlungen früher deutlich teurer war als, als heute. Ähm, also ich zahle jetzt ähm, für, eine, für eine Kartenzahlung eine Gebühr, die im, im, im Zehntelprozentbereich liegt. Also ich denke, das ist eine, eine Gebühr, ein Kostenfaktor, der, ähm, der durchaus vertretbar ist und den man auch ähm, einpreisen kalkulieren kann. Ähm, und ähm, ich denke, wenn sich, ähm, wenn sich die ähm, Händler, Gastronomen, Dienstleister, ähm, die äh, bisher noch keine Karten akzeptieren, ähm, damit äh, intensiver beschäftigen, werden die halt schnell feststellen, dass, ähm, dass die Vorteile ähm, überwiegen. Ich habe halt auch öfters, wenn ich mal, mal mit, ähm, mit Unternehmern geredet habe, halt, die auch so einen kleineren Lä Läden haben oder die in kleineren Läden ähm, aktiv sind ähm, und die um die Zahlungsabwicklung äh, kümmern dass die halt mir oft halt auch Prozentsätze ge, äh, gesagt haben, wo ich dann sage, okay, das sind wahrscheinlich auch alles alte Verträge von ja, früher. das denke ich auch. Und ähm, da müssen die eigentlich selber sich auch kümmern, dass die halt entsprechend halt einen attraktiven Anbieter kriegen, mhm. ähm, der das halt auch reflektiert. Weil, ja. Und ich denke, ich denke gerade auch in dem Bereich ist ja die... Ähm gibt es ja, ja auch immer mehr Anbieter, der Wettbewerb ähm, steigt und ich bin mir relativ sicher, dass auch ein, ein Einzelkämpfer ähm, ähm, preiswerte, gute Konditionen bekommt, also da sehe ich jetzt kein, kein, kein Problem drin. Genau und, und am Ende des Tages, ähm, ich bin ja durchaus auch ein bisschen unternehmerisch veranlagt, äh, vielleicht nicht so wie du, sonst hätte ich halt auch äh, wahrscheinlich irgendwelche Filialgeschäfte und irgendetwas noch ja machen. Ich denke mir halt immer, bei allem, was ich mache, und ich habe ja auch eine Menge Tools zum Beispiel, die ich kaufe, die ich einsetze in mhm. meinem Business, ähm, das preise ich halt rein. Ja. Ich meine, das ist ja genauso wie eine Miete, wie, wie eine Reinigung, dann ist der Zahlungsanbieter halt auch ein Preis, den ich einfach mit reinpreisen muss und der dann hinterher mit, ja, mit das, drin ist. Das, das stimmt natürlich, wobei man halt auch sehen muss, dass, dass, dass jedes Unternehmen ähm, natürlich auch im Wettbewerb steht, ähm, aber ähm, man hat natürlich jetzt ähm, nicht nur... Ähm, man hat die, die Kosten für die Akzeptanz von Kartenzahlung auf der einen Seite, ähm, hat natürlich aber auch eine Menge an Vorteilen. Und ähm, bin mir relativ sicher, dass die Summe der Vorteile ähm, die Kosten überwiegt. Ja. Okay, lass uns da mal, bevor wir zu den Vorteilen kommen, mhm. nochmal über die Nachteile von Bargeld sprechen. Mhm. Also ich stelle mir auch vor, du hast halt ähm, einen relativ hohen Durchlauf immer noch an Bargeld, logischerweise, und auch gerade an Münzgeld, weil ja. es ist halt kleine Artikel sind. Genau. Also äh, nicht kleine ja. Artikel, also die Preise sind kleine Artikel. Mhm. Ähm, was bedeutet das in Kosten? Also es ist so, dass, dass, dass die Gebühren für die, für die Bargeldentsorgung nennt man das, also wenn die Tageseinnahmen zur Bank gebracht werden, ähm, als auch für, die, für, das, ähm, für das Besorgen von, von Wechselgeld ähm, kontinuierlich steigen bei den Banken. Ja, die, die Bundesbank ist ja vor einigen Jahren aus der, ähm, aus der Bargeldversorgung ausgestiegen. Ja, das machen jetzt halt ähm, private Unternehmen, ähm, die halt auch ähm, ihre Kosten ähm, überwälzen müssen. Ähm, und ähm, Also ich zahle ähm, für, für alle meine Filialen ähm, pro Jahr einen vierstelligen Betrag, an, an, an Gebühren für, für, das, für die Besorgung von, von Wechselgeld und für das, für das Entsorgen des, des Bargelds. Also Entsorgen bedeutet, es muss halt natürlich aufs Konto eingezahlt werden. Und das sind, das sind enorme Kosten und ich denke, man muss kein Prophet sein, um, um, um zu sagen, dass die halt auch weiterhin steigen werden. Genau, ich weiß, hier ein gefährliches Halbwissen. Ich, ich glaube. In Dänemark oder sonst wo. Irgendwo haben sie jetzt, glaube ich, halt auch ähm, Beträge abgeschafft, dass die Sachen zumindest irgendwie in 10 Ja, Jahren das ist Zeit in, in, in Niederlanden, ist, Niederland ist das schon länger so. Da werden halt die Beträge immer auf 5 äh, auf, auf gerundet. Ja. Und ähm, bei, bei uns bei Backwerk ist es halt so, dass wir seit, seit fast zwei Jahren ähm, halt nur eine Runde Beträge haben, die entweder auf 0 mhm. oder 5 enden, ja, also auf, auf 99, das gibt es halt nicht mehr, ähm, weil das natürlich die, ähm, die, die, die Kosten fürs, fürs Bargeld explodieren lassen würde. Ähm, das ist sicherlich, was ähm, denke, was man als erstes machen sollte, wenn man jetzt äh, Preise hat, die auf 99 enden oder ähnlich, ähm, die halt einfach aufzurunden. Da gab es da früher immer die Sorge, ähm, dass dann Kunden wegbleiben. Ähm, das, ähm, das ist aber nicht so. So, und ähm, jetzt haben wir über den Kostenfaktor, Einzahlen mhm. und Auszahlen, ähm, ja. mhm. ähm, beziehungsweise die Fachbegriffe, die du benutzt hast, äh, geredet, ähm, was ich ja auch noch immer sehe, was halt oft ähm, auch gar nicht angesprochen wird, also der erste ist zum Beispiel der Sicherheitsfaktor, Es muss ja irgendeiner mit einer Menge Bargeld, einer, wie man halt definiert, eine Menge, aber auf jeden Fall einer muss mit Bargeld, mit einer entsprechenden Summe ja von A nach B, der kann überfallen ja überfallen werden auch. Absolut, absolut, absolut. Also das ist sicherlich, ähm, ich meine, das sind ähm, ja, mitunter ähm, auch größere vierstellige Beträge, ähm, das was du gerade angesprochen hast, das Risiko, ähm, dass jemand überfallen wird, besteht. Ähm, auch, ich sag mal, durch einen menschlichen Fehler, dass das jemand eine Tasche liegen lässt oder ähnliches, das sind Gefahren, die sicherlich bestehen, keine Frage, ja. Und dann der zweite Faktor, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem mal von meinen Artikeln festgehalten, der total selten kommt, ist eigentlich auch der Hygienefaktor. faktor ja. Also wenn ich auch gerade mit Münzgeld hantiere, also manchmal finde ich schon teilweise die Münzen, die ich auch wieder kriege, würden, ich die jetzt anfassen muss, aber wenn jetzt hier jemand täglich an der Kasse und, und dann halt auch noch in einem Umfeld, wo halt Nahrungsmittel verkauft werden, ja. arbeitet, dann ist das ja bestimmt auch ein Faktor. Ja, das ist ein, ein, ein großes Thema. Also bei, bei, bei uns bei Backwerk ist es halt so, dass, dass nicht derselbe Mitarbeiter oder dieselbe Mitarbeiterin kassiert und die Produkte herstellt, sondern es ist halt getrennt aus, aus hygienischen Gründen. Aber es ist so, dass, dass in, an allen ähm, Kassen in meinen Filialen ähm, die Mitarbeiter so ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel haben. Ähm, weil das in der Tat so, dass äh, manchmal die Münzen, ähm, ich sag mal, extrem verschmutzt sind. Also das ist ähm, sicherlich hygienisch ähm, suboptimal, ja. Genau. Ähm, gehen wir nochmal zurück ähm, zu den, äh, jetzt haben wir über den Nachteil vom geredet, vom Bargeld geredet, über die Vorteile der, der ganzen Kartenzahlungskiste mhm. halt. Du hast ja gesagt, in der perfekten Welt würde jeder damit zahlen und dann wäre das halt alles... Ja, in der perfekten Welt für mich würde jeder mit Karte zahlen. In der perfekten Welt für ja. dich. Mhm. In der perfekten Welt für mich kann ich überall mit Karte zahlen. Mhm. Und dann ist natürlich auch alles transparent. Ja, also ich denke auch der, der, der, der, der Vorteil oder ein großer Vorteil für Kunden, die, die mit Karte zahlen, ist, dass man halt einen Überblick hat über seine Ausgaben. Ich meine, wenn ich halt jetzt mit, mit 50 Euro in die Stadt gehe, und fahre nach Hause und die 50 Euro sind weg, dann weiß ich halt am Abend nicht mehr, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Ähm, wenn ich mit Karte zahle, habe ich halt meinen, meinen Kontoauszug, auf dem ich dann nachvollziehen kann, ähm, wie viel Geld ich wo ausgegeben habe. Ich denke, das ist auch ein Vorteil. Ja. Genau, weil der Punkt ist, das merke ich halt immer, wenn ich halt mit Apple Pay zahle, mhm. ich halte es halt dran. Ja. Und dann habe ich halt direkt halt die Buchung. Und ja. wenn ich in die Karte gehe, sehe ich meine ganzen Buchungen. Ja, ganz genau. Und mittlerweile können ja die ganzen ähm, auch online banking systeme so private Girokonten, die gruppieren die ja teilweise automatisch nach Lebenshaltungskosten, Miete, sonst wie ja. hin und her. Das hat halt vor ein paar Jahren angefangen und zum Beispiel bei meinem Hauptgirokonto hatte ich auch keinen Durchblick, weil klar, die Miete geht ab, Strom geht ab, das kann der alles schnell zuordnen. Aber dann sind da halt Abbuchungen, 100 Euro hier am Geldautomat, 80 Euro da am Geldautomat. Ja. Was ich damit gemacht habe, ja. kann ich vielleicht kurzfristig noch nachvollziehen, aber langfristig ja null. Ja, Absolut. Ja, ich, denke, ich denke, das ist ein Punkt, ähm, wenn das häufiger genutzt würde, ähm, hätte man auch einen besseren Überblick. Also wenn Kartenzahlung häufiger genutzt würde, hätte man einen besseren Überblick über seine Ausgaben. Und das ist ja das, ähm, häufig das Thema, dass, dass, ähm, dass viele ähm, sich beklagen darüber, dass sie halt zu wenig Geld verdienen und, und, und äh, zu hohe Ausgaben haben. Und ähm, ich denke, es fängt halt damit an, dass man auch eine Kontrolle hat über seine Ausgaben und da ist das sicherlich ein guter Punkt. Genau, und das war jetzt der privater Faktor, mhm. der unternehmerische Faktor ist ja im Endeffekt, gefühlt würde ich sagen, dass ja, wenn das alles digital ist, elektronisch, das ist ja viel schneller ein Überblick, was ist rein rausgegangen, als wenn hier noch Geld gezählt werden müsste. Also das ist vor allen Dingen ein, ein, ein zeitlicher Aufwand, ja. Ähm, denn ähm, sag mal, wenn, wenn, wenn täglich ähm, größere, größere Mengen an Münzen gezählt werden, ähm, dauert das natürlich, dann äh, verzählt man sich. Ähm, das heißt, wenn, eine, wenn es eine Kassendifferenz gibt, muss halt erneut gezählt werden. Ähm, All das ähm, verursacht äh, Kosten, na, die, die Mitarbeiter müssen halt bezahlt werden dafür ähm, und das wird natürlich durch, durch einen größeren Anteil an Kartenzahlungen reduziert. Ja, diese, diese, auch diese Fehlerquote, ja, dass man sich verzählt, auch das, das, das, das falsch Herausgeben des Wechselgeldes ähm, wird halt immer weniger, je höher der, ähm, der Anteil an Kartenzahlungen. Genau theoretisch halt, ich meine fair enough, es kann natürlich auch eine Fehlbuchung existieren. Ich meine, die Maschinen sind ja auch nicht alle hundertprozentig, auch wenn es theoretisch sein müssten, aber auch das lässt sich ja viel einfacher lösen dann, als wenn jetzt einmal bei mich falsch rausgegeben ist, falsch rausgegeben, Geld ist weg. Ja, ja ich denke aber, der, ähm, die, die, die Fehlerhäufigkeit bei Kartenzahlungen ist, ist extremst, extremst gering, weil, weil die, die Kasse mit dem, mit dem Kartengerät verbunden ist und dann das automatisch überspielt wird, ähm, sodass da eigentlich relativ selten ein Fehler passiert. Okay. Dann lass uns jetzt noch mal einmal hier in der perfekten Welt für dich und auch für mich äh, mein Problem konstruieren. Stromfeld aus in Anführungsstrichen oder ja. das Karten wie Internetleitung, keine Ahnung. Funktionieren die Teile ja. dann auch noch? Also wenn, natürlich, ja, also wenn natürlich der, der, der Strom ausgefallen ist, dann geht es halt nicht, okay, ja. aber dann, drin, ja. dann, dann geht natürlich der ganze Laden, funktioniert der ganze Laden nicht, wenn das, wenn das Internet nicht funktioniert, dann geht das Kartengerät auch nicht, das kommt sicherlich auch immer mal wieder vor, ist dann aber ich sag mal, für, für, für einen ganz kurzen Zeitraum und wenn ich das mal aufs, aufs Jahr hochrechne, wie oft sowas passiert, ja, dann sind wir da im, im, im, im niedrigen Promillebereich. also das ist ich denke ein, ein zu vernachlässigendes Problem. Okay. Zu guter Letzt gehen wir auch wieder dahin, dass die Leute, aus deiner Sicht, dir das sehr lieb ist, wenn die Leute mit Karte zahlen. Wie machst du die Leute dann aufmerksam, dass sie mit Karte zahlen können? Ich glaube halt auch gerade, auch in solchen Läden mit Artikeln, die halt wenig kosten, dass auch gerade der Deutsche noch eine total hohe Hürde hat. Uh, das kostet einen Euro, das zahle ich nicht mit Karte. Also ich denke, das ist ein, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Möglicherweise begründet auch durch die, durch die Erfahrung zweier Währungsreformen, dass natürlich alle, alle Menschen in Deutschland an dem, an dem Bargeld hängen und mit Bargeld bezahlen. Das braucht natürlich Zeit, bis sich, bis sich dieses Verhalten wandelt. Wir haben halt in den Filialen halt Aufkleber an der Kasse an dem, im Eingangsbereich, weisen darauf hin, ja, das ist sicherlich so der, der, der Hauptpunkt. Ich fand es ganz gut bei ein paar von den Discountern, die ja auch relativ früh dabei waren, wahrscheinlich aus genau den gleichen Gründen, Kostenfaktor Bargeld, und ähm, Sicherheit, Sicherheit und, ähm, ja. und halt auch Verluste, halt, bei ja. immer wegen falsch rausgegeben, ja. ähm, dass die das ja auch sehr pushen und auch an der Kasse wirklich dann halt auch ähm, Logos haben, wo, wo extra draufsteht, Kleinstbeträge auch mit Karte zahlen. Ja, ja das, ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Sicherlich ähm, müssen wir vielleicht in der Hinsicht, in dem Bereich auch nochmal äh, was machen, was aktiver ähm, aktiver zu fördern, ähm, dass, die, die, ähm, dass der Anteil der Kunden, die mit äh, Karte bezahlen, steigt und ähm, ich denke auch, es ist so, ein, dass, was du vorhin angesprochen hattest, so dadurch, dass wir halt ähm, Produkte verkaufen im Bereich von 1, 2, 3 Euro, ähm, dass die, die Hemmschwelle auch noch da ist, kleine Beträge mit Karte zu zahlen und das muss man halt dann den Kunden halt auch nehmen ne? und, und ähm, die davon ähm, überzeugen, dass es halt ein Vorteil ist für, für, für beide Seiten. Gut, ähm, also... Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, alle Punkte in Sachen Kartenzahlung und Vor- und Nachteile auch vom Bargeld und der Karte angesprochen. Hast du irgendwas, was noch hinzufügen würdest? Oder? Ich kann eigentlich nur, nur jeden ermuntern, ja, zahlt, zahlt mit Karte, da wo es möglich ist, denn ähm, die, äh, die Vorteile äh, überwiegen mit Sicherheit ähm, die, die Nachteile für beide Seiten. Das wäre so mein, mein Schlusswort. Genau, und das kann ich natürlich auch nur unter, äh, unterschreiben. Ich bin ja selber großer Mobile Payment-Freund und in der perfekten Welt äh, habe ich eigentlich auch nur noch mein Telefon dabei, nehme auch gar kein separates Portemonnaie mit. Ähm, die perfekte Welt, glaube ich halt, die haben wir in Deutschland noch lange nicht, deswegen habe ich als Vorweg immer noch irgendwie ein Zwanni dabei für Notfälle, versuche es aber konsequent eben anders zu machen. Und dann bin ich, glaube ich, hier auch guter Gast. Absolut. Okay, super, Thorsten, danke ich dir für das Gespräch. Gerne. Und vielleicht reden wir. Irgendwann in der Zukunft nochmal und gucken halt, wie ist der Status, wird, hat sich das entwickelt? Jederzeit. Okay, danke dir. Freue mich, gerne.